Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert Folge. Und heute habe ich zwei Sachen. Und zwar das Hauptthema ist natürlich, wie ihr schon im Titel gesehen habt, die Club Nintendo Ausgabe. Aber ich möchte euch noch mal kurz mein eigenes Werk oder Büchlein oder wie man es auch bezeichnen will, beschreiben. Ich habe schon im Community Tab ja euch gesagt, dass ich ein kleines Büchlein geschrieben habe und dass ihr das bald käuflich erwerben könnt. Das hier ist der Probedruck. Das wird doch alles etwas anders aussehen. Das wird dann für 7 Euro inklusive Versand erhältlich sein. Weitere Infos kommen dann noch. Ich mache noch ein getrenntes Video dazu auf jeden Fall. Momentan ist es so, dass es Anfang der Woche hier dieses Probeexemplar kam und ich muss noch schön korrigieren und äh, ja, äh, alles ein bisschen schöner machen. Zum Beispiel so kleine Fehler wie hier zum Beispiel die Seitenanzahl, dass die hier bei den Granseiten eher äh, ja, auf der Außenseite sein wird und so, sollte und so weiter. Ja, das ist alles so der Lernprozess. Es ist ein spannendes Projekt geworden. Aber wie gesagt, äh, sobald es äh, käuflich zu erwerben ist, werde ich natürlich ein gezieltes Video darüber noch machen, das Buch genauer vorstellen. Ich möchte es euch nur mal so ein bisschen in Aktion zeigen. Es wird ungefähr so aussehen. Es ist DIN A5 Größe. Mein Traum war ja eigentlich, das Ding auch so in der exakt in der Gameboy-Größe zu haben, aber das wäre sonderdruckmäßig viel zu teuer gewesen und so preisleistungsmäßig wäre das leider nicht möglich gewesen. Das Buch hat 52 Seiten ne, mit den natürlich obligatorischen Testseite zum Schluss. Es sind besprochen 49 Spiele insgesamt. Ähm, so dick ist das Buch ungefähr. Mir war wichtig, dass die Papierqualität gut ist, wie man sieht, äh, sind die Seiten schön dick, alles natürlich farblich äh, gestaltet und äh, ja, im Prinzip kann man so sagen, die Spiele werden im Prinzip so besprochen, dass äh, ein kleiner Screenshot, äh, natürlich die Grunddaten gezeigt werden und natürlich eine kleine Beschreibung. Text ist äh, auch sogar die original Gameboy-Schriftart, das war mir wichtig, um so ein bisschen Charme noch reinzukriegen. Alles hat natürlich eine Gurkenwertung mit ein paar Sternen und Vorwort. Äh, das wird hier alles natürlich im Detail geklärt. Wie gesagt, ich bin noch in der Korrekturphase. Wenn das hier rauskommt, in der nächsten Woche werde ich das äh, den Druck in Auftrag geben. Und wenn alles wirklich da ist und eine gute Qualität hat, Mache ich das Video, stelle es euch nochmal genauer vor und ähm, dann könnt ihr das auch bestellen. Ich will einfach sicher gehen, dass die Qualität stimmt. Wisst ihr? Nicht, dass ich jetzt schon Vorbestellungen entgegennehme und dann zieht sich das irgendwie noch wochenlang, wenn es schief läuft, irgendwie in die Länge. Habe ich keine Lust drauf, ihr wahrscheinlich auch nicht und deswegen äh, wird das äh, so sein. Und äh, wie gesagt, kleines Heftchen oder Büchlein, egal wie man es nennen will. Hat sehr, sehr viel Arbeit gekostet, aber da werde ich dir nochmal genauer drauf zukommen. Aber kommen wir zu dem Hauptteil dieser Sendung oder Folge. Und zwar zu einem Club Nintendo aus dem Juni 96. Hauptstory ist Pinocchio. Ein sehr schönes Spiel, finde ich. Und das ist natürlich... ne. Kostenlos für alle den Nintendo Fans und das sind wir, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir schneiden einfach mal super rein. Diese natürlich jetzt so langsam, aber sicher das Nintendo 64 an, ist klar. Das stand in den Startlöchern und äh, da muss man natürlich so langsam auf den Hype aufbauen. Hier auch Werbung, ne? also in den frühen Club Nintendo Ausgaben, da war ja gar keine Werbung so richtig. Ne? Aber hier haben sie die Titelgeschichte und die Werbung. Ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht, wer weiß, wer weiß. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich das hier so sehe... Das Grunddesign der früheren Nintendo-Club-Nintendo-Ausgaben, die ich ja schon hier alle behandelt habe, gefällt mir persönlich etwas mehr. Das hier ist natürlich jetzt mitten in den 90ern angekommen. Es ist bunt wie die Hölle und komische Texturen und alles musste irgendwie abgesetzt sein. Ähm, mein Geschmack ist es jetzt nicht, aber ich würde sagen, gucken wir einfach mal. News, es gibt Super Mario Art T-Shirts, super. Denn den World of Nintendo Kalender 96, wow, super. Hm, es gibt einen Wettbewerb und auch guckt euch das nochmal an. Das ist aus der heutigen Sicht so dunkel und äh, war wahrscheinlich stolz drauf, hier diese Wellentexturen im Hintergrund zu haben, etc. Aber es ist echt nicht sehr angenehm und schön zu lesen. Also ich weiß nicht. Überzeugt mich nicht. Ich mag den Stil da echt nicht. Das ist ja schon mal ein bisschen besser. Aber auch hier ne, die, die, diese relativ, ich sag mal, ähm, preisgünstigen Renderer und so weiter äh, ist schon sehr süß irgendwie auf jeden Fall. Hier kommen natürlich die schönen äh, die, ach, Fotos Monats. Sehr schön. Ne? Mit, mit der Brille. Ich zeig's mal hier. Guck, ob ich das Magazin... Hat er schön gemacht. Ne? Mal gucken, was, was, was, was die Geschichte dazu ist. Da muss es ja irgendeine Geschichte zugeben. Und zwar, nachdem wir uns einige Briefe erreichten, in denen sich recht negativ über das Foto des Monats geäußert wurde, haben wir uns entschieden, wirklich nur noch ein Foto des Monats auszudrucken der ein absoluter Kracher haben. Und äh, den haben wir dieses Mal. Das Foto zeigt Markus Butnik aus Berlin, nachdem er den Nintendo 64 Artikel in der letzten Ausgabe gelesen hat. Einfach umwerfend. Lasst nicht locker Leute, schickt uns auch weiterhin eure verrücktesten, abgedrehtesten Schnappschüsse. Echt? Da wurden echt die, die Fotos Monats-Leute äh, gedisst. Also kann ich mir vorstellen. Ne? Also, man traut sich natürlich schon, sich da äh, als Bild zu zeigen, aber... Ähm dass ich denn so negativ über diese Fotos geäußert würde. Das finde ich, find ich eigentlich schade, obwohl es in der heutigen Zeit ist, was ja leider auch nicht viel anders. Ne? Ähm, Im Internet, da, da wird ja leider viel zu schnell gehatet und ähnliches, was nicht so cool ist. Kommen wir zu, wir kommen in der dritten Dimension. Uh, und zeigen den Game Boy. Ach, nee, das ist die äh, E3. <lacht> Ich dachte schon, die wollten jetzt irgendwie äh, 3D-Sachen teasern, was das neue Nintendo 64 hier auf dem Kasten hat. Und dann Super Nintendo und Game Boy passt nicht so ganz. Aber klar, ja, E3, natürlich eine Neuvorstellung. Ähm, Donkey Kong N2, Kirby Superstar. Ja, da gab es ja diese E3 ja schon so ein, zwei Jahre, glaube ich. Und ähm, da wurde das jetzt hier nochmal aufgearbeitet, was so gesehen auch gar nicht so schlecht ist, ne? Ähm so ein kleiner Messeüberblick, so eine kleine Zusammenfassung, natürlich hier für Nintendo 64, Super Mario 64, Wave Race 64, Pilot Wings 64, Star Wars Shadow of the Empire, das habe ich sogar damals auf dem PC gespielt, also ich hätte das Nintendo 64 ja nicht, ähm, die Generation hatte ich geskippt und war dann ganz lange PC Spieler. Deswegen ist das Nintendo 64 auch nicht meine Welt. Und gedanklich ähm, hört dann da auch so ein bisschen bei dieser, dieser Hardware-Generation an Konsolen so ein bisschen mein Kanal auch auf, weil ich dazu jetzt keinen Bezug habe. Und äh, das hatte ich äh, auf dem PC mit einer der ersten 3 d Beschleunigerkarten. Das war schon eine echt geile, geile Erfahrung. Äh, heute würde man natürlich sagen, Match texturen aus der Hölle. Aber damals war es geil. Wobei es Nintendo 64 da natürlich mal andere Sichtweiten hatte wie hier. Ich glaube, das sah nicht ganz so aus. Aber äh, naja. Ja, Super Mario Kart geht natürlich immer. Cousin USA, GoldenEye 007. Das wird natürlich der geile Shooter sein. Starwing Turok. Turok weiß ich noch, wie das damals abgefeiert wurde ohne Ende. Ein Kumpel von mir hatte den Nintendo 64, der Hendrik. Grüße an dich, falls du das äh, höher sehen solltest. Der hat, glaube ich, sehr das abgefeiert, Turok. Aber das war auch immer... Auf dem PC gab es irgendwie coolere Shooter. Sagen wir es mal so, ne? Irgendwie so ein bisschen. Terranigma. Ja, auch wunderschönes Spiel, Rollenspiel. Ich muss das auf jeden Fall mal nachholen. Ich habe das sogar in meiner Sammlung. Aber das ist halt diese Sache mit diesen alten japanischen JRPGs für das Super Nintendo. Man braucht einfach viel Zeit und in der heutigen Zeit, ich man, also hat so ein Spiel Überangebot. Ich bin mittlerweile echt froh, wenn, wenn man weiß, okay, ein Spiel, das hast du in 6-7 Stunden durch, dann weiß ich wenigstens, ich kann das schaffen. Aber mit so einem ausufernden Spiel, äh, das äh, traue ich mich nicht ran, deswegen habe ich auch so wenig äh, Rollenspieltests auf meinem Kanal. Nicht, dass es irgendwie so ist, dass ich die Spiele nicht mag, aber Zeitkostenmäßig ähm, ist das einfach nicht so günstig, sagen wir es mal so, finde ich aber sehr schön, aber dass das jetzt so spät rauskam, das kam bestimmt in Japan früher raus, hundertprozentig, kann ich mir vorstellen, wundert mich etwas, das hatte ich äh, 96 gar nicht so auf dem Radar ehrlich gesagt, wobei ich natürlich sehr stark äh, Secret of Mana abgefeiert habe und das wäre definitiv ein Spiel für mich gewesen, aber nun gut, da habe ich damals auch das nicht mehr so verfolgt. Ne? Toy Story, ja, eigentlich auch ein ganz vernünftiges Spiel, dafür, dass es ein Spiel zu einem Film ist. Zumindest auf dem Super Nintendo ist es ganz interessant, weil sich da jedes Level so ein bisschen anders spielt. Also es gibt natürlich den Plattformer-Level, ist natürlich dieser vorgerenderte Stil, der passt allerdings äh, dieses Mal ja auch zu der Filmvorlage. Dann gibt es natürlich Level, wo man so mit dem Kart auch rumheizt und so weiter. Also finde ich da haben sie sich schon etwas Mühe gegeben, nicht nur einen langweiligen Standard-Plattformer herauszubringen. Ähm, diese Mischung, die macht das Spiel gut aus, aber so richtig geil zu steuern und so weiter finde ich es persönlich nicht. Das scheint hier allerdings die Gameboy-Variante zu sein, glaube ich, die hier vorgestellt wurde. Die ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur ein einfacher Plattformer. Die ist nicht so geil. Also wenn ihr die Auswahl habt, auf jeden Fall die Super Nintendo-Version spielen, die Gameboy-Version. Ist okay, aber auch nicht so geil. Der Tetris Blast, was mit Tetris nicht mehr so viel zu tun hat, aber auch für den Game Boy. Die fallen hier ziemlich viel auf den Game Boy ab. Ne? Hier steht gar nicht hier so oben Game Boy. Wahrscheinlich wollen sie das so allgemein offen halten, aber warum zeigen sie nur Game Boy Screenshots? Mysteriös, würde ich sagen. Ja, Game Boy Blast ist halt wieder eine Variation dieser na, Tetris Formel ist es ja so gesehen ja nicht, Das ist halt nur überein, dass es halt ein Puzzle-Spiel ist mit Blöcken. Ähm, da gibt es ja tausend verschiedene Varianten und hier halt noch ein bisschen mit Bomben garniert. Äh, ganz ehrlich, wer es braucht. Also, äh, Tetris ist natürlich geil und Klassiker, aber diese. Tausenden an Iterationen. Ne? Tetris 2 und hier Tetris und da Tetris. Klar, da, der Name war schon damals populär, das wollte man ausschlachten. Aber irgendwie, für mich ist das kein Tetris. Ach, hier, haben sie sogar hier ne? zeigen sie sogar Tetris 2 und Kirby's Ghost Trap, was ja mit Tetris, ja, also... Es gab halt viele dieser Puzzlespiele und finde, da verliert man auch echt die Übersicht. Gut, die meisten, die sind, die sind alle solide, ne? Also, die kann man spielen, die sind alle nicht verkehrt. Aber so richtig geil, also vielleicht bin ich auch nicht unbedingt der die, die Zielgruppe, also man kann so schön spielen und sowas, das ist natürlich hier so ein Puyo Puyo Klon. Ähm, aber Tetris 2 hat nur, mit, ha, das machen wir mal mit Farben. Hey! Darauf hat die Welt gewartet. <lacht> also ich weiß nicht, vielleicht äh, ihr die Dinger ja mehr ab. Also für mich ist das so ein bisschen Geldmacherei. Die haben natürlich ihren Markt auch bedient. Aber diese Unterschiede, die fand ich, finde ich immer so, okay, ah, okay. Das hat das den Spin, hey. Wenn ich bedenke, dass ihr denn damals irgendwie, wie teuer waren damals Gameboy-Spiele? So 60, 70 Mark? Doch bestimmt, oder? Oder, oder 50 Mark, ich habe so 50 Mark im Hinterkopf, aber es kann natürlich auch sein, dass ich so gewohnt bin, dass so Spiele 50, 60 Euro kosten, dass ich das jetzt so umrechne. Ähm, aber wegen so einem anderen Spin pff, hat sich das jetzt für mich nicht gelohnt. Was haben wir denn hier? Das einmal eins der Abenteuer. Ach, da stellt sich jetzt noch so ein paar ältere äh, Rollenspiele vorne Hier Zelda, Secret of Evermore, äh, Illusion of Time, das ist natürlich hier Secret of Mana. Aber auch hier, hier sieht man wieder. Dann haben sie es mit dieser Hintergrundtextur viel zu gut gemeint, hier diese, diese Überschriften hier zu lesen. Also klar zu lesen ist das echt nicht. Was haben wir denn hier? Young Merlin, das habe ich mir sogar hier letztens äh, geholt. Äh, in den Pickups muss ich mal spielen. Finde ich sehr interessant, ist von einem Westwood-Ding. Ein äh, Soul Blazer, Flashback, was haben wir hier noch? Zelda Link zu the Past, klar. Might in Magic, da weiß ich noch, ich habe das auf dem Computer, auf dem 386er. Habe ich Might in Magic versucht zu mögen? Weil, geiles Rollenspiel, super viel Input, aber. Nee. Die war mir schon damals zu sperrig und jetzt nochmal zu spielen. Man mag da vielleicht ein Hardcore-Fan sein, aber ja. Secret of Evermore, Secret of Mana und... Bop, Bop, Bop, Bop. Das war's. Jetzt sagen sie auch Illusion of Time. Ja, ist eine gute Auswahl, ist Natürlich haben sie jetzt versucht, so alles reinzuwerfen und irgendwie nochmal an den Mann zu bringen. Also Mighty Magic. Ich hatte zumindest damals keinen Freund, der das hatte. Aber auch so Young Merlin und sowas. Das sind alles schon eher die Exoten. Ne? Aber es ist es das ja schön, dass man so eine Doppelseite nochmal so ältere Spiele empfehlen, So hey. Falls dir Zelda gefallen hat, wird dir vielleicht Mighty Magic gefallen. Also ich persönlich aus der heutigen Sicht glaube ich jetzt eher nicht. Aber hey, man kann es ja mal versuchen. Ne? Kostet ja nichts. Ja, so mal Secret of Evermore im Detail ist auch eine coole Zeichnung. Ne? Finde ich auch interessant, das Spiel, weil das so eine eher düstere Stimmung hat. Auch das habe ich leider jetzt nicht großartig in der Gänze gespielt, aber hey, ach, hier haben sie sogar noch so eine kleine Übersicht denn hier. Battle of Olympus, das muss ich mir auch noch unbedingt für meine Sammlung holen, habe ich voll Bock drauf. Sort of Hope ist, glaube ich, auch so, so ein Ego-Perspektive-Rollenspiel, sieht auch interessant aus. Mystic-Quest natürlich super, Gargoyles-Quest, ja, so also ein bisschen Rollenspiel schon dabei. Ne? Links im Waking natürlich und hier, finde ich aber ganz cool, ne? auch so Besonderheiten ne? wie Polygon-Grafik oder deutsche Texte, dass es dann Spieleberater zum Beispiel gibt und so weiter. Ach, und hier sogar mit, mit, ähm, äh, mit entsprechender Schwierigkeitseinschätzung, das ist natürlich echt gar nicht so verkehrt. Hm. So, keine Zelda, Ansteiger, fortgeschrittene Profis. Alle haben sie Spaß mit, womit sie nicht ganz Unrecht haben, aber ich glaube ähm, vom Schwierigkeitsgrad her äh, sollte man das vielleicht eher einschränken. Ich, also für Profis nicht unbedingt, weil so Hardcore ist Link's Awakening ja nicht. Es ist schon eher für die Masse produziert, sage ich mal. Ne? Aber schön, dass sie hier so eine kleine Übersicht haben. Hm. Breath of Fire 2. Hm. Sieht alles echt interessant aus. Finde ich sehr, sehr, sehr coole Übersicht. Finde ich, find ich einen guten Ansatz, dass sie nochmal diesen Back-Katalog so etwas aufgearbeitet haben. Aber mussten sie wahrscheinlich auch, weil ich glaube, zu der Zeit gab es nicht mehr so viele Neuerscheinungen, haben alle auf die nächste Generation gewartet. Und da muss man natürlich jetzt dann irgendwie, äh, irgendwie müssen wir noch den, den alten Lagerbestand abverkaufen. Okay, das ist jetzt etwas übertrieben gesagt. Kirby's Dream Course, ja, das ist, glaube ich, so eine Art. Ähm Marble Madness Klon. Bin mir aber nicht so unbedingt sicher, ehrlich gesagt. Ähm, irgendwie schon, glaube ich, oder? So Marble Madness, dass man hier so rumkullern muss. Oder ist das. Ich habe es noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Ich meine, das Kirby ist schon cool. Aber ich meine, das wäre so ein Marble Madness von. Zumindest würde das jetzt hier vom, vom Level Design her so für mich sprechen. Also, ich weiß natürlich, dass es das Spiel gibt. Aber ich habe es persönlich noch nie gespielt. Es könnte auch mit Löchern so eine Art Mini-Golf-Spiel sein, da bin ich mir jetzt gerade echt unsicher. Hm. Ich muss mir da, glaube, hier nach mal ein Let's Play oder sowas anschauen. Hm. Gut, dann sind wir hier bei den Tipps und Tricks. Ne? Hier, Geile, Mega Man, äh, Passwörter, Donkey Kong Country, Pack-and-Time, Theme Park, oh cool, keine Geldprobleme. Es neben der MTV, Frisia Lindholm. Okay, was hat der Melv Krupper denn gemacht? Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe ja mit Martin Kohlbacher einen Fan des FC Bayern München vorgestellt haben, präsentieren wir euch diesmal einen aktiven Kicker eines absolut ehemütigen Vereins. Melv Krupper spielt für den, haltet euch fest, MTV Friesia Lindholm. Das war jetzt ironisch gemeint, oder? Doch genauso gern wie der auf dem Platz spielt der zwölf Jahre alte Mel-Fußball auf seiner Super Nintendo Spielekonsole. Natürlich FIFA 96. Ähm, ja, also ich bin jetzt kein fußball aber ich glaube, das ist eine Dorfmannschaft, oder? Korrigiert mich, vielleicht war das irgendwie Mitte der 90er ein Geheimtipp und beim Pokalspiel irgendwie Bayern-Konkurrent, aber ich glaub, das hätte ich mitbekommen. Aber cool. Aber hier war es natürlich noch ein bisschen Werbung für die für den Top-Secret-Spieleberater. Sehr cool. Auch schönes, schönes Poster mit Kirby. Geht immer. Ich mag Kirby. Ihr wahrscheinlich auch. Und das haben wir auch für FIFA. Hey! Ja. Hm. Boah. Ihr wisst, ich bin der größte Fan von Sportspielen. Die sind alle tipp. Top gealtert und kann man immer wieder, selbst jetzt noch nach 25 Jahren, tipptopp spielen. Kann man so unterschreiben. Gehören ja auch nicht immer, äh, nicht immer, <lacht> der Versprecher, gehören ja auch immer zu den meistgesuchtesten Spielen, wenn man so eine Retro-Konsole sammelt. Ne? So, boah, du hast ein FIFA 96 in deiner Sammlung, Res ja, ihr merkt wahrscheinlich, das war jetzt Ironie. So Sportspiele sind immer scheiße gealtert, weil die natürlich immer sehr auf der aktuellen Technik aufbauen. Und vor allem bei FIFA, da gibt es ja jährlich neue Ableger. Es gibt keinen Grund, das jetzt noch zu spielen. Vor allem, also ich habe keine Ahnung, wie es sich spielt. Wie gesagt, sportspielemäßig bin ich nicht mal ansatzweise der Profi. Ach, jetzt haben sie hier Toy Story. Und ich lenke es ab, bevor ich ins Schwafeln komme. So ist das. So. Toy Story ähm, für Super Nintendo, genau, was hier etwas äh, abwechslungsreicher ist, was man vielleicht auch hier sieht. Auch hier bin ich jetzt kein Super Fan von den Plattformer-Einlagen, ist aber ganz gut gemacht. Und vielleicht, was ich hier euch gezeigt habe, haben sie ja auch ein Level, wo man rumheizt. Natürlich nicht, weil, keine Ahnung, ich habe das Spiel auch getestet. Zeigen sie das nur nicht? Wahrscheinlich. Hoffe ich. Ob, ob, obwohl das ist alles Stage 1, ne? Oh, ich dachte schon, ich bin, ich bin irgendwie komplett besteuert geworden. Ähm, darf, das funktioniert auf den Super Nintendo auf jeden Fall wesentlich, aber wirklich wesentlich besser als auf den Gameboy vertraut mir. Wirklich, wenn ihr die Auswahl habt auf dem Game Boy, ist es halt ein mittelmäßig. ein schlechter mittelmäßiger Plattformer. Also es ist nicht so, dass es eine Komplettkatastrophe wäre wie äh, Gremlins Unleashed oder irgend sowas. Und ähm, 2 hieß er so, äh, aber gut ist, ist wirklich anders auf den Gameboy Auf super Nintendo ist das durchaus vernünftig. Kirby's in Block Ball, ja, ist ein super Flipper macht sehr viel Spaß. Ist es das? Nee, hm? ich habe es gerade verwechselt mit Kirby's Pinball. Oh, peinlich, ganz ehrlich, den Titel habe ich noch nie gespielt. Sehe ich gerade zum ersten Mal, sieht aber wie so ein Breakout-Klon aus. Ne? Hier Paddel, wahrscheinlich ist ein Kirby der Ball. bam bam. Hier wieder der Baum als Endgegner. Hm, warum kenne ich das Spiel nicht? Panda, du willst Retro-Experte sein. <lacht> ich bin gerade echt schockiert. Ich bin auch nie drüber groß gestolpert. Ich bin jetzt ja auf der Pixel-Börse in Düsseldorf jetzt nächsten Monat. Da muss ich definitiv auch da mal nachgucken, ob mir das irgendwie unterkommt. Bei Breakout, so für eine kleine Runde zwischendurch, geht das Spielprinzip eigentlich immer. Und wenn man hier sieht, da gibt es anscheinend so Bosskämpfe und sowas. So ein bisschen mit Kirby-Charme stelle ich mir das durchaus vernünftig vor, ehrlich gesagt. Bonusspiele natürlich und so weiter. Ja, warum nicht? Ne? Also, ich habe gerne Alleyway auf den Gameboy gespielt und das ist ein Kirby. Warum nicht? Hm. Donald in Maui Mallet, auch ein super Spiel, hat eine sehr, sehr schöne Grafik. Es hat so ein bisschen als Setting, so, so dieses Hawaii-Mystische. Finde ich sehr, sehr schön. Hat mir damals der SNES Maniac mal empfohlen und da hatte ich auch einen Test gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle und Grüße an dieser Stelle auch auf jeden Fall, falls du das hier gucken solltest. Finde ich ein super Spiel, macht sehr viel Spaß. Es ist ein sehr schöner Plattformer, der grafisch auch sehr gut ist. Also Plattformer ist es ein gehobener Plattformer. Grafik ist spitze, spitze finde ich persönlich und so ein bisschen das Feeling und so weiter. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, auf jeden Fall. Man sieht es ist halt so ein bisschen alles so ein bisschen so Karibik, Voodoo, Miami-mäßig. Ähm, passt sehr gut, finde ich, zu, zu Donut. Hat glaube ich jetzt keine Zeichentrickvorlage äh, Wurde jetzt äh, einiges für das Spiel kreiert. Korrigiert mich, vielleicht gibt es da irgendeinen fünfminütigen Zeichentrick Kurzfilm oder sowas, ich weiß es nicht. Pinocchio finde ich auf den Super Nintendo super, hat eine sehr, sehr schöne Grafik. Haben sie auch auf den gameboy natürlich portiert, weil ne? was auf den Super Nintendo erfolgreich ist, muss auch auf den Game Boy portiert werden. Das ist gesetzt. Und hier haben sie es äh, ganz gut portiert. Also natürlich den kompletten Super Charme der Vorlage fängt es natürlich nicht ein Ist ja logisch. Game Boy. Hm. Schwarz-Weiß sage ich mal und so weiter geht das natürlich nicht. Sie haben es aber versucht runter zu portieren, runter zu skalieren und das ist ganz okay gelungen, finde ich. Äh, Tim in Tibet sagt mir nichts. Äh, pop, pop, pop, pop, ist glaube ich auch so eine Art Action-Adventure, ne? glaube ich. So ein sidescroller adventure oder Plattformer. Ähm, also diese Tim und Struppi-Zeichentrick-Universum, das war nie so meins. Ich kann gar nicht äh, genau sagen, warum, ehrlich gesagt. Aber nun ja, deswegen tut mir leid, wenn ich euch jetzt keine tieferen Einblicke gebe. Ich kann euch einfach dazu nichts sagen. Und bevor ich äh, irgendeinen Unsinn quatsche, sage ich lieber gar nichts. Das Comic, wie immer, ich halte es euch mal kurz. Wenn ihr es lesen wollt, drückt die Space Taste, wenn ihr auf dem Computer guckt oder pausiert, dann könnt ihr hier kurz lesen. So. Uh, ein, ein Riesen Yoshi. Ja, natürlich cool, ne? Lese es nicht mit euch. ne Also, äh, ihr könnt, wenn ihr wollt, kann ich euch gerne diese Comics äh, in schlecht nachgemachten Stimmen vorlesen, aber da habt ihr nichts von, sondern äh, werdet denn aus Verzweiflung stumm schalten und ich wahrscheinlich auch nicht. System Charts, Game Boy, Zelda, klar, Donkey Kong Land, ja, ob das so sein musste. Kirby Streamland 2, Mystic Quest oh? Super Mario Land 3, Donkey Kong, Astrox Obelix, Adventures of Lolo. Ich wusste gar nicht, dass das so populär war. Pinocchio, Wario Blast, Street Fighter 2, mmh. DuckTales 2, wow. Tetris, Toy Story, Tetris Blast, Pack and Time. Super Nintendo, Yoshi's Island, Diddy Kong Quest, Zelda 3, Secret of Evermore. Kein Secret of Mana, nicht vor Secret of Evermore. Wahrscheinlich, weil das neuer war, nehme ich mal an. Earthworm Jim, Donkey Kong Country, The Secret of Mana, Breath of Fire 2. Man sieht schon, da waren schon damals die Rollenspiele super, super populär. Ne? Mario Kart, Metroid, uh, Great Circus Mystery, uh, Illusion of Time, bla. bla, bla. Demons Quest, hm. für so frühe Titel nicht verkehrt. So, Würde ich so unterschreiben, das sieht das da halt ganz gut aus. <lacht> SNES Fußballcharts ist ja halt drollig. Uh, Soccer Shootout da haben sie nicht ihr eigenes äh, eigenes Spiel oh, wie hieß das noch Puh, keine Ahnung was alles der coolen ist. Link to the past haben sie hier noch mal so eine kleine Mini-Doku. Das ist ja drollig. Das ist ja cool, dass sie so mal ein bisschen um das neu zu pushen nehme ich mal an noch mal so einen Blick hinter die Kulissen gemacht haben. Die Entstehung vier Jahre lang haben Nintendo Spezialisten auf diesen 8 Megabit gearbeitet. Das ist glaube ich das vier Jahre, dass das da reingekommen äh, ist. Ach cool, das ist hier, dass das Schloss ist aus dem realen Vorbild entstanden. Das wusste ich noch gar nicht. Ja schon cool. Die Stimmung, ist es Nacht, Regen prasselt auf das Dach und in der Ferne ist leises Donnergollen zu hören. Das stimmt, das habe ich auch damals beeindruckt, dass er die, diese Regeneffekte und so weiter, das darf man nicht unterschätzen, dass das klingt jetzt auf den ersten Blick immer gar nicht so dramatisch, Ist macht aber viel, viel Stimmung. Die Legende, Link in Action, Wirbelattacke, Rennen und so weiter, was man hier alles tolles kann. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, hier hat jemand selber ein... Äh Dings, ein, ein Suchbild gemalt, auch, auch cool, coole Sache und dann sind wir schon mal durch, wunderbar. Schöne Ausgabe, wie gesagt, äh, war natürlich so ein bisschen Themenflaute bei denen, deswegen natürlich so einige Rückwärtsblicke nenne ich es mal. Schöne Ausgabe, gefällt mir und wie gesagt, schamlose Eigenwerbung zu dem Buch, kommt denn so in ein, zwei Wochen genauere Infos. Ich wünsche euch doch einen schönen Tag, egal was ihr noch vor meine guten Menschen. Seht das sehen uns oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.